Wie du auf dem kürzesten Wege ins Aktieninvestieren kommst und wie alle anderen Aktieninvestoren von Aktienkursen zu profitieren und in der Zukunft die Renditen zu kassieren. Diejenigen, die jammern, dass sie reich werden wollen, wie der Mann aus der Anekdote, er geht und betet jeden Tag zu Gott, ich möchte reich werden, ich möchte reich werden, ich möchte reich werden. Eines Tages spricht der Gott zu ihm und sagt, warum du auch von der Makrosituation, profitieren kannst, warum du auch als Anfänger in Investieren Renditen machen kannst. Ich habe für meine Kinder schon Weihnachtsgeschenke gemacht. Ich habe gestern eine Aktie nachgekauft. Erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Ina Janel, ich bin eine Privatinvestorin und warum du auch von der Makrosituation profitieren kannst, warum du auch als Anfänger in Investieren Renditen machen kannst und wie du in drei Schritten im kürzesten Wege zum Investieren und in der Zukunft Renditen zu kassieren kommst. Let's go! Ich gebe eine Kurzeinleitung in drei Schritten, warum die Makrosituation so interessant ist zurzeit. Das Jahr 2022 hat in sich und die Energiekrise hat die Aktienmärkte weltweit runtergerissen. Die Aktien sind in ihren Kurswerten gefallen und bis zu 90% sind manche Werte günstiger zu haben als bis jetzt. In den Bärenmarkt einer Börse ist am besten jetzt zu investieren. Wenn die Aktienkurse gefallen sind, kann man auch nichts mehr falsch machen. So günstig wie die Aktien jetzt zu haben sind, ist nur möglich, wenn der Bärenmarkt sich breit gemacht hat. Rezession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 dann gib doch endlich dein Lottoschein ab. So ist es auch mit den Aktien. Wer in der Zukunft Renditen kassieren möchte, sollte jetzt das tun, was ich in diesem Video sage, und ein Aktionär zu werden, damit dann in der Zukunft man ernten kann, die Renditen kassieren kann. Warum auch der Anfänger einer Börse reich werden kann, das ist ganz simpel erklärt, weil die Aktien so in Wert gefallen sind. Jeder, der jetzt in Aktien einsteigen wird, kann, wenn die Kurse sich erholen, reicher werden. Was ist jetzt zu tun? Ich möchte dir jetzt einen Ruck verpassen und in drei Schritten erklären, wie du ins Tun kommst. Sobald du bereit bist, diese Schritte zu tun, lege los. Du wirst erfolgreich sein und bedanken kannst du dich bei mir später. Wenn du bis jetzt dich mit dem Gedanken befasst hast, du möchtest investieren und wusstest nur nicht, wie du das anstellen solltest, dann schreib jetzt mit oder schau dir das Video noch mehrmals an und lege los. Als erstes, um an den Aktienmarkt zu kommen, brauchst du folgendes zu tun. Du brauchst das Geld, du hast bestimmt eine Summe Geld angespart und du brauchst ein Depot. Unter diesem Video habe ich einen Link hinterlassen von meinem mobilen Broker, den du einwählen kannst, wenn du jetzt mit Smartphone das Video schaust und diesen mobilen Broker auf dein Smartphone herunterzuladen. Diese App kostet dir nichts, weder jetzt noch später. Die Trade Republic App ist kostenlos zu benutzen. Das einzige, was der Broker berechnet, immer wenn du das einkaufst oder verkaufst in der Transaktion 1 Euro pro eine Transaktion und die Bedienungen dafür sind folgende Als erstes schaffe dir eine ruhige Situation. Gehe in einen Raum, der separat für dich für diesen Moment sein kann. Schick die Kinder weg, dass du ungestört diese Schritte tun kannst. Also, du brauchst eine E-Mail-Adresse. Wenn du keine Adresse bis jetzt hast oder nicht weißt, wo, wie sie lautet, dann kreiere dir sofort eine bei Google. Das ist die Adresse, die mit Gmail endet. Ich habe auch eine, also kann man auf jeden Fall nutzen. Oder du hast eine, die aktiviert ist. Mach dich ein bisschen fein im Gesicht als Frau, weil es wird eine Videoverifizierung geben. Und dazu brauchst du dein Perso. Also einen freien Raum, eine E-Mail-Adresse, Perso ein bisschen fein machen. Denn wenn du die Schritte in der Trade Republic App tust, sie führen dich dazu, dass du dich mit einem Broker verbindest. Keine Angst, das ist nicht die Person, sondern du bekommst ein Konto zu der Börse. Sobald du deine Anschrift angegeben hast, wirst du geschaltet zu einem zu einem Co. Ich nehme es an, dass die Leute in diesen Services von 8 bis 18 Uhr arbeiten. Also nicht mitten in der Nacht. Das musst du schon am Tage machen. Ich habe das Vormittag um 10 Uhr gemacht. Du wirst, wenn du auf die Verifizierung per Video klickst, zu einem Service geleitet. In diesem Service wird abgefragt, wird geklärt, dass die Person, die in dem Perso steht, die gleiche Person, die dann per Video Call verifiziert wird. Sobald du das geschafft hast, Bekommst du auf deine E-Mail-Adresse, nämlich die, die du angegeben hast in, in der App, eine Anfrage, die du bestätigen musst, dass du es bist? Das ist zweifach Authentifizierung. Wenn du diese E-Mail bestätigst, bekommst du innerhalb von wenigen Minuten, bei mir was anderthalb Stunden, das könnte, wenn zu hohe Nachfrage ist, auch ein Momentchen länger dauern, eine Bestätigung, dass du es ein Depot bei deinem Trade Republic App bekommst. Um ganz kurz dir ins Detail zu erklären, dieses Trade Republic App Depot wird geführt bei einer Bank, die dir zur Verfügung ein Verrechnungskonto stellt. Das ist das Geheimnis, das keiner so richtig vorher versteht. Dein Trade Republic Depot ist bei einer Bank ein Verrechnungskonto. Somit hast du denn ein Depot. Wenn du vorher eine Summe angespart hast oder du kannst eine Summe anlegen, dann musst du überlegen, ob du 100 Euro nimmst, 500, 1000, 2000, 4000, wie gerade bei dir die Möglichkeiten sind, dass du, sobald dein Depot eröffnet ist, das Geld von deiner Hausbank, also von deinem Girokonto oder Tagesgeldkonto, also jedenfalls diese Summe, auf dein Verrechnungskonto sendest. An der Stelle sage ich dir, sende zuerst testweise eine kleine Summe. Du kannst 10 Euro senden oder 100 Euro senden. Es kommt darauf an, wie risikofreudig du bist, um diesen Weg zu testen. Schick nicht sofort das ganze Geld. Das dauert denn zwar einen Tag eventuell, weil das normale Überweisung dauert in Deutschland und dann hast du Bestätigung, dass dieser Weg funktioniert. Das ist übrigens für alle Anzahlungen, für alle ersten Konten ganz wichtig. Eine Testsendung. Sobald das Geld auf dem Verrechnungskonto angekommen ist, hast du dich vergewissert, dass der Weg, Weg sicher ist. Also du setzt dich noch einmal an dein Online Banking und überweist das Geld auf dein Verrechnungskonto. Sobald dieses Geld angekommen ist, kannst du deine Aktien kaufen. Trade Republic App bietet über 4000, mindestens 4000 Aktien, ETFs und andere Produkte. Dich interessieren jetzt vielleicht nur Aktien oder nur ETFs ich investiere hauptsächlich in Aktien und ETFs habe ich auch einige da aber es geht hier um Aktieninvest und das wird ein zwei Tage dauern und du hast innerhalb von ein zwei Tagen Geld auf deinem Republic Konto und kannst die Aktien kaufen die Aktien sind jetzt zum Teil bis zu 90 Prozent im Kurs gefallen in der Zwischenzeit wenn du die Schritte gemacht hast, überlegst du, in welche Aktien du investieren möchtest. Und das Zweite, hau nicht das ganze Geld auf eine Aktie raus. Investiere strategisch. Wenn du nicht weißt, in welche Werte du investieren möchtest, oder lese es nach, der das sein kann. Die Aktie musst du insofern verstehen, dass du damit selber was anfangen kannst. Ich stelle auf meinem YouTube-Kanal immer wieder Videos zur Verfügung mit meinem Investment. Das ist keine Anlageberatung. Ich teile meine Erfahrungen und erzähle, mit welchen Aktien ich Geld verdiene. Wenn du mehr wissen möchtest, musst du dir eine Gemeinschaft suchen, Gleichgesinnte, Aktionäre, mit denen du dich darüber unterhalten kannst und dich stärken, dein Mindset stärken, deine Kenntnisse stärken und natürlich musst du das Wissen dazu aneignen und weiterlernen. Ich beziehe mich immer wieder auf meinen YouTube-Kanal, denn ich haue so viel Inhalt raus, so viel Wissen, dass du damit schon ganz gut dich finden kannst. Aber das Lesen nicht verboten. Weiterbildung ist nicht verboten. Das mache ich ständig. Du kannst in meine Telegram-Gruppe kommen, wo noch eine private Gruppe gibt, wo ich die Leute supporte, wie das geht. Du kannst auch auf meine Homepage kommen, wo du eventuell Mentoring wünschst von mir. Noch einmal kurz Fassung. Die drei Schritte, die du tun, Kannst, um ins Investieren zu kommen. Als erstes brauchst du einen Freiraum von 8 bis 18 Uhr. Melde dich krank, komme zu spät zur Arbeit. Diese Sache würde sich für dich auf jeden Fall lohnen. Komm um 10 oder um 11 Uhr zur Arbeit. Fang das um 8 Uhr, sobald die Kinder aus dem Haus sind und etwas Zeit. Du brauchst eine E-Mail-Adresse, du brauchst Personalausweis, du musst die App herunterladen mit dem Link, das ich unter diesem Video dir verknüpfe. Du wirst ein Depot kreiert bekommen. Dahinter steckt eine solide Bank, die bei BaFin zugelassen ist. Das kostet dir im Jahr 20,50 Euro. 100.000 Euro sind abgesichert, falls was passieren sollte. Das ist nämlich ganz wichtig, auch zu wissen. Und du hast Depot in ein, zwei, höchstens drei Tagen. Danach überweist du testweise Geld auf dein Verrechnungskonto. Diese App ist so simpel aufgebaut. Ich erzähle und zeige das immer wieder in meinen Videos. Übrigens ein Video dazu, wie man die herunterlädt im Einzelnen, ist auch noch. Ich verknüpfe dir alle möglichen schritt damit du dich stärken kann in dem, was du tust. Ich kann mit dieser App jeden Schritt machen. Sie ist so simpel aufgebaut, dass du jedes Mal, bevor du etwas bestätigst, gefragt wird, willst du das auch wirklich tun. Diese ähm, App gibt es auf Deutsch. Das ist auch wichtig. Und sie ist für Deutschland, für Österreich zugelassen. Die Schweiz kann ich dir jetzt nicht sagen, muss man prüfen. Da bin ich jetzt auch nicht ganz aktuell, aber im deutschen Raum ist sie auf jeden Fall für alle kostenlos verfügbar. Und wenn du das Geld testweise gesendet hast, wenn du danach die Summe auf deinem Verrechnungskonto hast, dann hast du vielleicht in der Zwischenzeit überlegt oder bei mir in YouTube nachgeschaut, in welche Aktien ich investiere. Ich habe für meine Kinder schon Weihnachtsgeschenke gemacht. Ich habe gestern 300 Euro. Ich habe eine Aktie nachgekauft. Ich investiere strategisch und strategisch bedeutet, zum Beispiel wie jetzt, zu sehr günstigen Preisen die Aktien einkaufen, denn sie werden sich dann im Laufe der Zeit, wahrscheinlich bis Sommer nächsten Jahres, 2024, erholen und schon mal abschöpfen, die Renditen oder auch darüber hinaus wachsen lassen. Es kommt darauf an, welche Strategie du verfolgst. Komm einfach ins Tun. Sobald du bereit bist, mache diese Schritte und du wirst erfolgreich. Schreib mir in die Kommentare deine Fragen. Schreib mir einfach E-Mail. Und ich bin... Daran interessiert, dass viele Menschen diesen Weg der Aktieninvestitionen, das ist ein Finanzinstrument, um das Geld zu vermehren, einfach erfahren und ein passives Einkommen online aufbauen. Ich mache jetzt hauptsächlich auch nur das. Vor drei Jahren habe ich begonnen zu investieren und jetzt mache ich hauptsächlich Investieren in Aktien. Und ich habe 502 in den ersten acht Monaten des Jahres gemacht. Jetzt, wo die Aktien große Gefallen sind, kaufe ich nur nach, nur nach. Ich verringere meinen Durchschnittspreis. Und jetzt eine Bitte an dich. Teile dieses Video mit jemandem, der das brauchen kann. Schau dir das Video mit jemandem, der vielleicht auch spekuliert schon die ganze Zeit, aber sich nicht getraut hat. Like es, kommentiere es, abonniere meinen Kanal und lerne über die Aktien und folge mir auf Instagram, in Telegram, auf Facebook. Für mich ist es wichtig, dass ich mit diesem Video dir helfe, ins Investieren zu kommen. Das ist schon das zweite Video. Es gibt den ersten Teil, beginnen zu investieren, das ich vor drei Jahren abgedreht habe. Und ich wünsche dir vom Herzen viel Erfolg. Bis dann auf der Seite von Profis im neuen Video.